Wir stehen hier bei der Marke Nordica. Neben mir steht der Stefan und wir haben die neue Spitfire Racebridge Serie dabei. Stefan, was gibt es Neues? Ich darf euch heute den Spitfire Racebridge vorstellen. Der Spitfire Racebridge ist ein Multiradio-Ski. Wir haben hier eine slalom schaufel und eine Riesenslalom-Kalierung. Der Ski ist eine Vollholz-Sandwich-Konstruktion mit zwei Titanallayern. Im Schaufelbereich haben wir Carbon verbaut sowie im Skiendenbereich, das macht den Ski noch mal ein bisschen leicht. Wir haben den Ski in drei verschiedenen Mittelbreiten, einmal die 72er Mittelbreite, dann die 76er Mittelbreite und die 80er Mittelbreite. Wirklich eine tolle Serie. Wir schnappen uns jetzt mal den Racebridge 80 und testen den auf der Piste. So, bei uns steht wieder der Phil und der hat den neuen Nordica Dobermann Racebridge 80 getestet. Wie war dein Eindruck? Absolut positiv, überraschend positiv. Hier bekommt man wirklich einen reinen Dobermann und dadurch kann ich den Ski ganz anders ansteuern. Wie siehst du die Zielgruppe für den Ski? Ich finde, es ist ein toller SUV mit einer 80er Mittelbreite, universell einsetzbar. Es ist ein on pist ski der deutlich mehr möglich macht und viel zulässt an Geländewechseln und an Schneebedingungen. Aber es ist ein gehobener Ski und damit brauche ich auch einen Skifahrer, der Spaß daran hat, seine Technik einzusetzen. Wer Kraft investiert, bekommt auch Fahrspaß zurück. Dankeschön, viel Spaß noch. Danke dir.